Ladies and Gentlemen, hallo, und also, herzlich Willkommen seiner. Ne, das darf ich Bright nicht sagen. Man. Scheiße! Erik! Erik! Erik! Erik, gib mir nur auf den Zack hier! Ja, ich mir <lacht> nicht mal auf den Zack. Okay. Alter, als ob da ein Reich kommt. Alter, da, da, steht, da steht ein Reifen, Mann! Nein! Alter, was ist das eigentlich für eine Randsmap? Oh ich nee, nee, nee, nee, nee. ah. ah. <lacht> ah. Oh rollt. ja, ich seh euch, ich seh euch! Oh, oh. oh, oh. <lacht> oh, oh. Nein. Ah. Nico, du bist sowas von tot. Oh fuck. <lacht> Sagte er. Oh nein! <lacht> so Judi. Oh oh. Ey, Jutsch, sag mal, was <lacht> Scheiße! Wo ist Erik? Tod. Alter! Doch. Oh. Okay, das Spiel ist viel zu laut bei mir. Ja, dann mach's leiser. Aua. Oh, wow. Kann ich bitte noch ein paar Kette gut machen? Okay, oh, ich seh Erik. Nee, weiter. <lacht> ja, du warst im letzten Rennen erster. Da ist Nico! Aber oh. oh, oh. danke, du hast mich <lacht> später. Ja. Ich habe die noch überholt vorm Ende. Boah, mein Sohn, das ist meine Karre das. war schon. Ja, das waren nur kurz, drei kurze Runden. Irgendwie gefällt mir die Einstellung hier nicht, aber gut. 183. Nein, das ist immer noch der Rocket. Oh nö. Wir nein, Hallo und herzlich also willkommen zu einer Folge RedFest! Hier ist Erik, der mir mega... Alter, was ist das oh, wow. oh. Erik, verdammt mal gegen die... Oh nein, wir, öffnen, wir können uns treffen in hinter... Alter, Freemi! Ja, ich fuck <lacht> euch gerade alle ab. <lacht> <lacht> Främie! Oh Gott, das sind ah, viel, viel, viel zu viel... viel zu viele Leute verdient mehr. Alter, aber ich ich stehe ich stehe ich stehe hier gut. <lacht> Stehen allgemein ist gut. Alter, wie kann wie kann der Bus dritter sein, Alter? <repeit> ja, der wird bloß geschoben. Alter, Frames hat mich fahren, überholt so in der Innenkurve. Das ist absolute Schweinerei. Oh nein, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus. Alter. Alles Mongos da. Das war knapp. Aus dem Weg, du Scheißbot. Alter, die erste Kurve nämlich sowas von Kacke. Ach du ja. Scheiße, was passiert denn hier jetzt? Da war Felix. Hi Felix. Ui nice. Ich bin Zweiter. Was? Unmöglich. Bei mir? Nein. Erik ist Erster. Das ist noch mal unmöglicher. Oh, tatsächlich. Weißt du wie scheiße? Oh, gut? Du musst jetzt mal da Kreuzung anhalten, weil. Äh, Sonst wärst du gefährlich. Ja, Hi Nico. Hi. Heißt Spiel, glaube ich. <lacht> Was? Frank ist erster. Das muss ich ändern. Tschüss. Dom. Ich kümmere mich schon drum. Okay, gut. Danke, Nico. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> oh, <Mann>. trotzdem? Ja, ich wusste, dass das schon das Ziel ist. Fünfter! Geil! Das geile erste Runde! Ach, ah, das war <wird> knapp! Elfter! <lacht> ja, hey. Oh nein, Erik ist hinter mir! Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Nicht oh oh oh oh oh oh oh Let's oh oh oh oh Let's oh Mein Gott, oh play oh Gott. Ach, du hast, du Jolo hast, play ist vor mir! Du, du hast einen oh im oh äh, Ich hab ihn draußen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ist recht lustig. Meiner hat mir Freigau. So, einmal überholen. Ja, Meiner fällt ab und zu mal raus. <lacht> oh Mann, hier, Kopf an Kopf rennen Oh nee. Ach, oh, schade. <lacht> <lacht> ich hab mal schon. Nein, nein, nein, Schaut, nein, nein, nein nein nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du spasti. Alter. <lacht> Hi, Juli! Hi, äh. Nein, Bot! Bot! Hi, Frimi! Boah! Hey, ja, Alter, Nico. Ich oh. wollte dich eigentlich gerade schön haben. Aber? Ja, Nein, ich... Niko! Ah. So. Ja, ja hast, hast du... hast du mehr als was? verdient. Nee, nee, nee! Bin, bin ich aber... Nicht. Ja, ja, ich ja. nicht! Jetzt stehts unentschieden! Um <lacht> Alter, wer Wie hat sich denn da so überschlagen? Oh, Alter. Was ist denn so lustig? Wie meine Karre von hinten aussieht. Alter, was machen wir eigentlich? Oh. Alter, da, krieg, da, oh. kann ich, da kann ich achten, dass sie oh, oh. Alter, Freemi, was gut, ist. Oh. Oh. Ja, gut. Ah, gut, ja, gut. das ist ja schön, mein, ne? Mein Auto fährt überhaupt nicht mehr. <lacht> was passiert hier? Ich, ich hab Vollgas was gegeben und hier? das Auto stand einfach halt nur. Das, echt, das ganze What? Rennen über Platz 3 oder 4, nee, 4 oder 5 und dann auf einmal wirst du weggefickt von allen. Hallo? Hallo? Ja, ge ge ge schwer. Geht diese Map normalerweise nicht irgendwie zwölf Runden oder so? Ja, ja auf okay. diesem Server sind alle Rennen so ewig kurz. Boah, lame! Daumen runter! Ja. ja. Oh, ja. Erik, Erik, sehr gute Startposition hast du da. Ja. Findest du? Alvico, ja. Alviko. Leon, Alvico, hallo, hi. Alter, Alvico. Fuck alter. Alter. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> Nein. Ich bin 19. Oh, Alter, was machen die Bots hier, Mann? Die Bots ja, ficken nicht ja, ja, weg. Hallo direkt. Direkt. Hi. Hallo, oh, oh, Freddy. Hey. Oh. Ihr könnt das mal bei oh, mir fuck Nein. Hallo, Juli. Hallo. Hallo. <lacht> Ich Alter. bin der und damit der Beste von uns allen, glaube ich, und das ist ein... Ja, ich, hab ich, das ist das ich bin der Mann, erste Mann. hier, dass wir aufs Nexen kommen. Oh, nee. Oh, Oh, fuck. Ich bin der erste hier. Irgendwie Senken vergessen. Ich, ich kann... Nee, ich hab... Ich habe Schrift- und Leertasten ja. verwechselt. So, YOLO. Okay, schade. Bitte töte mich, ich kann nicht mehr drehen. Ja, ich glaube ich werde lenken. Ich habe noch drei Räder, fuck. Ich habe vier. Oder? Hallo, hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Kann die Achterform nicht bitte nur aus Linkskurven bestehen? Links kann ich drehen, <lacht> resten wir nicht. Oh, nein. <lacht> Bei Was? mir ist es genauso, Nico. Juli. Ich kann, guck, ich fast guck, mal nicht guck mal mir zu, ich kann überhaupt nicht mehr nach rechts drehen. Ich auch nicht. Ich, oh. muss, ich muss über die Bande gehen. Ich oh. bin auch gut uh. Fuss. Oh, da war ein Nico. Also, also, ich kann gar nicht mehr lenken, fast. Aua. <lacht> okay. Was? <lacht> hey, wie viele sind denn noch am Leben überhaupt? Ich. Es sind zwei tot. Mindestens 12. Der hat richtig einen in die Bande gesammelt. Es sind ich meine insgesamt, die... Es sind zwei tot. Au, au, au, au, au, au. wenn von 20 Leuten zwei tot sind... Leben achtst noch nach einem Riese ficken. Ha, da war Leon. Mein Motor brennt. Au, au, au, au, au. Fuck. Oh, nein, nein, nein, nein, nein, böse. Ah, hallo, hallo, hallo. Alter, mein Motor zieht nicht mehr. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh Vor der Verknappung. Wieso steht, wieso steht bei mir, dass Remi gerade was am Tippen ist? Keine <lacht> ah, Ahnung. Was bei Discord? Nein, hier im, im Spiel. Na toll, ein Bot hat gewonnen. Das ist ja, geht schon mal gut los hier. <lacht> Alter, da hat ein Bot. Da Bot und 324er Wagen. Äh, ich habe ja, eine X-Bike. Ah, jetzt geht's. Ah, ich total Alter, der Beste ist Erik mit 7. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Erik Nico ah, lieben ja, ich muss mich entscheiden. Hallo, Juli. Und der Formel fährt nicht. Ganz toll. Na, ich bin angehalten, um ähm, Juli fährt aufzuhalten, um ne? Äh. Das war auch nicht so. Trotzdem. Fremi, Au, au, au! Polizei, oh. oh mein Gott, das will ich auch um no, haben! Ja. Nein, ich Content. Okay, das Rennen ist gelaufen für mich! Nein, Juli! <lacht> ja, Mann, so nee. hallo, Juli. Oh, Fremi! Oh, Fremi! Aua! Hallo, Juli. Hallo, wer hallo, Hallo, Nico! Alter! Hopp, Alter Auto, fährst du mal ein bisschen schneller in den Kurven, bitte? <lacht> Hallo Juli! Au. Oh. oh nein, wer ist da neben mir? Der Darkie, der ja, der Hardy. Das ist ein Bot. Ja, Alter! Hä? <lacht> äh, LOL? <lacht> <lacht> das bin ich aufgeschnitten. <lacht> Hallo? Ja, aber wirklich Red Leider. Noch. Er ist zurückgesetzt worden, das ich Warum? Keine Ahnung. Ich habe den Schaden von, deiner, oh. von deinem Dings gar nicht mitgekriegt, glaube ich. Oh nee, wirklich? Ja, oh. Das Spiel hat mich automatisch zurückgesetzt. Aua! <lacht> oh oh oh, oh. Frames wird sichtbar. Das aber wir mal jetzt... mit Instant mit Instant Aua. kann man. Erwarten äh, okay, wir mit und er jetzt... hey, das, könnte, das könnte jetzt ganz schön belastend werden hier. Erik! Erik! Ich war mal zweiter! Ja. Ich war mal zweiter! Was, was macht meine Kamera? Amy! So. Oh, oh Juni! Ja, <lacht> Heißerik! Okay, okay. okay, jetzt geben Alter. sie alle Hallo? zurück. Ä ich noch, Hallo. Ja. Oh Mann, ich war gerade vierter Mann. jetzt bin ich bei Leon! Jetzt okay, okay. ist voll, okay, gut. Ja weiß ich dich gerammt habe, weiß Zweiter. Alter Bots, du, du bist Mann, so eine perfekte Ruhe. Ich bin 12 Ja, ich habe euch mal. Komm. Hallo Komm. Erik. Eine halbe Runde. Ich bin noch. der letzte, eine durch, halbe der nicht qualifiziert noch. ist. Eine halbe Runde noch. Ah, ja. Nein, Erik. Nico ist hinter mir. Nico ist hinter mir. Nein. Mimi ist hinter mir. Nein. Habt Ja, ich habe beendet. Ich bin 12ter. So <lacht> Erik, du Sackgesicht. Was <lacht> hat 20ter. Ey, jetzt habe ich einen Platz gewonnen. Er hat mich demoliert. Ja. Alter, was? was? wirklich <lacht> auf der Ziel geraten. Auf dem Ziel hat er mich demoliert. Das war meine letzte Runde. Ich hätte da nur noch einen Meter weiterfahren müssen. Die Rampe bom, bom, runter bom. hätte ich gewonnen. Oh. <lacht> Schön. <lacht> was macht Främita? <lacht> <lacht> ich habe Gegenrichtung. Ich auch... Hä, hey, Erik? Warst du nicht ja. vor mir? Nein, du hast mich überrundet. Lol, oh. oh lol. <lacht> Warte, ich bin, der Beste. ich bin der Beste von uns. Wollt ihr mich verschaukeln? Oh, keine Ahnung, dass du eine ne Schaukel hast. Jetzt zupfen sich mehr. Oh nein. Oh nein, absolut oh nein. Nein. Alter, der Big Lowanski hat einen. Alter. Der hat einen Polizeier, oder Alter, Fremi. Ja. Fastestig. Ja. Geh, geh, geh, okay, okay. Aufwachs, da geht weiter. Leon. Ja. Bis jetzt bin ich ganz, ganz damit einverstanden, wie es hier läuft. Alter, Leon, mega ich bin, geil. Ich bin. Aufwachs, Ja. Wer? Oh ja, ja, oh, wie weit oh, oh. wurde ich denn gesetzt? Oh, oh. Oh, ja. Nico? Juli? Nein? Juli? Nico? Nein? Nico? Oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Das war bis zu viel. Drift rein, das war perfekt sogar. Muss noch Gas geben können. Scheiße, der Arschloch hat mich überholt, Mann. Der Arschloch? <lacht> ja. Ich bin Schwabe, da ist Ach, verkürzt. Na, wo? Nein! <lacht> Wer? Wer ist jetzt auf mich gesprungen? Hi, Nico. Hey Judy. Ich hab den Bus seitlich gerammt in der Luft, ey. Oh fuck. Alter Leon! <lacht> Aber ich seh schon Juli, du hast wenigstens gelernt. Du fährst jetzt auch wieder. Ich versuche yeah. die Juli-Taktik immer. Geil jetzt in den Looping reinfahren. Funktioniert häufig sehr, sehr gut. Shit, Mann, das hab ich Fehler gemacht. Ja. Hast du. <lacht> Hallo, Frevi. <Främmi>. Hey, <lacht> Nico, wo, bist, wo bist, du? Du? Oh, bist du? Bist du nicht gerade durch den Looping gepimmelt? Ich bin nicht so weit hinter dir. Ja also ich oh. bin schon Looping ab ja, okay. ich... ich revidiere meine fein? Aussage. Was ist das für ein Spasti hier? Oh, lala. oh fuck. Oh, oh, oh, oh. Uh, ich bin aus der Map geflogen. Nice. Ja, ich das sah kenne. echt geil aus. Oh. Främi, ich komme. Alter, ich kann den LKW weggerammt hier gerade. Ah, ich hab 20 Prozent noch mal voll. LOL! LOL! <lacht> da ist Bus. Ich krieg keinen Platz mehr. Juli, mach mal nochmal mal einen Fehler. Also <lacht> au, au, einer, au, einer. au. Doch, doch, au, au, mach mal. Au. Äh, ja, wir haben ein anderes Problem. Das, das, hilft, das hilft dir, Plätze zu gewinnen. <lacht> nee, das hilft dir, Plätze zu gewinnen. Nee, nee, nee, nee du gewinnst Ich hab Plätze. nämlich gerade Spaß, Spasti hier überholt. Du gewinnst mindestens zwei Plätze, vom dritter auf fünfter. Ja, Arsch. Ja, Alter, das ist meine erste gute Runde. Ui, ui, ui. Hey, was? Wie bin ich jetzt hier? Äh? Oh, oh okay. ja, scheiße. Ähm. Okay, ich bin abgelehnt. Okay. okay, das ist der. Erste. Okay, der Luping ja, du wird gerade ein bisschen blockiert. Komm schon, Komm schon. So Flashback, ne? Ihr müsst du flashbackst nur einmal. Mach dir ist, ist, ist noch eine Runde. Ja, ja, Ewig. Halt an, bremst Flashback einmal auf, dann hast du ihn demoliert. Nein! Oh, ich bin schon Platz 8. Ich werde gespätzt. Komm, komm schon, komm schon, Flashback komm schon, komm schon, schon komm schon, komm schon, komm da war gerade Erik. Leute, <lacht> <lacht> da war gerade Erik. <lacht> ja, ich ja, muss ja, mich ja, zurücksetzen, weil ich im Looping festziehe. Oh shit, das ist wirklich ein bisschen kacke. Da liegt es Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. New Nuda, New da, geh weg. Ihr könnt uns meine Aufnahmen gerne nutzen. Ich bin Zweiter! Bitches! Nein. Ich bin's weiter! Uh, Warte, man kann, man kann den Looping umfahren? Ja, ja aber es dauert aber deutlich länger. Ja, wow. das hat Juli auch gelernt. So. Ich Fünfte. hab den Kreis nie umfahren, Nico. <lacht> doch, aber. Ja, oder man, man macht's wie du. ich. Ja, das war ein Nein, auch die ganze Zeit. Doch, ich, nein so doch, ich habe ihn nie umfahren. Doch. Ich hab gebremst und bin nicht durch den Kreisel gefahren. Genau das mache ich auch die ganze Zeit. <lacht> ja. Das geht das heißt, am schnellsten, oder? Tatsächlich nicht, aber Nico, das heißt nicht, dass ich den Weg um den Kreis herum habe. Mm, doch, hast du aber mal. Nein. Doch, einmal doch. Ich mache jetzt hier. Scheiße, ist das schon vorbei? Ich wollte euch noch zuschauen. Das war's für diese Folge: Werkfest. Heute halt euch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Werkfest. Bis dann. Tschüss. Tschüss.